Wir, ihr habt recht, aber wir, wir sind so in unseren eigenen um, Gedankengängen verschlungen, dass wir gar nicht, gar nicht gedacht haben, dass Boltax ja ein hervorragender Umweltmagier ist. Ja, jetzt sagt ihr aber zu viel, aber ich ja, das stimmt Ich sage allerdings vor, dass wir die Kommunikation miteinander aufrechterhalten können, dass ihr vielleicht nur äh, den Vorangehenden belegt. In der Tat. Denn sollte der Nächstgehende oder den Zweitgehenden, sollte einer von beiden einen. Beeinträchtigung erleiden, kann der andere ihn hinausziehen ohne Probleme. Das werde ich tun. Ja, oh, ähm, Abemir, habe ich deine Einwilligung. Also ich meine, es ist sehr egal, es ist ein Umweltzauber, aber... Also Abemir äh, geht nicht vor, das siehst du genau. auf jeden Fall. Achso, Raffin ist da vorne. Ah, Rafim geht vor, okay. Äh, Wer soll auf. den Rafim zurückziehen? <lacht> <lacht> no, das das, das wurde jetzt nicht besprochen, verzauber mich, gib ihm. Na ja, gut, alles klar. Äh, dann... Ähm, gebe ich dir ein Silenzium in der Psst-Variante. Ähm, du hörst nichts und du kannst nichts mehr sagen. Also er kann nichts mehr sagen, kann auch selber nichts hören. Ich meine, der Psst ist äh, tatsächlich... Äh, müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Ansonsten nehme ich äh, den normalen Silenzium. Oh, der der Pst macht ihn, glaube ich... Nur stumm. Nur stumm, aber du kannst... Es gibt auch eine Variante, die ihn stumm und taub macht. Das ist dieses Schleicher-Dings. Ja, die habe ich jetzt nicht, aber... Ähm, dann nehme ich einfach den Silenzium und ähm, mache den Radius ganz klein um ihn. Ja, das kannst du stimmt, machen. Äh, um stimmt. Der Radius, ja. Warte, ist der Radius Deine der Maximalradius, oder muss ich den anpassen? Deine Zauberkontrolle De erlaubt das sicher. Ja. Ah, warte. Wenn du ihn auf Ziel... Auf Ziel... Ob Mach mal den Silenzium. Ja, ich mache ihn auf ein Zielobjekt, was Rafim dabei hat, was ich verzaubern kann. Richtig, ne? Ziel, richtig Zielobjekt ist. ähm, ist. Also, geht du. nur selbst. Ugh. Ach so, mhm. Weil elfischer Zauber, danke. Ja, nee, mach, ich einfach den, mach, mach den Silenzium. Mach okay, du kannst, aber, du kannst aber die Zone mach einfach variieren. <lacht> ja. Du kannst die Zone an mir anheften und einfach die, ähm, den Radius runter variieren. Das ist maximal ZFW-Schritt, das heißt, du kannst einfach eins sagen und fertig sein. Ja, komm, ich würfel jetzt einfach mal schnell. Wieso diskutieren wir das, für du THW 20 Ich wollte gerade sagen, ja, bei, bei den ZFW müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren. Es geht tatsächlich ja nicht um die ZFW, es ging ja darum, was der Zauber überhaupt zu ja, ist? Ja. richtig. Genau. Ja, ich bin jetzt top und stumm und dann gehe ich einfach weiter. Okay. Also Zulamin würde sich gerne fallen lassen, weil, naja, diese Musik ist schon sehr verlockend, aber sie weiß ja, dass jemand äh, in diesen Ort eingedrungen ist und dass vielleicht nicht alles so positiv und rein mehr ist, wie es mal war. Deswegen besinnen sie sich auf ihren eisernen Willen. Äh, ja, die Musik bleibt weiter harmonisch. Es ist aber nicht so berauschend. Es ist halt nur noch harmonisch sonst noch was zu sehen, an dem Raum selber ja, also, wenn du wenn du dich tatsächlich oben blicken möchtest, kannst du das tun. Du siehst aber, dass Raffin jetzt losstratzt. Und äh, selbst wenn du äh, gerade dabei bist, würfel gerne mal mh, Baukunst, Baukunst. Nee, nee, weil ich, weil es ist sonst leerer Unterschied. Sonst gar nichts in der nicht. und die ah, äh, ziemlich nass von der Decke runterhängen oder stehen, ganz gerne mal auf Baukunst würfeln, wenn du möchtest. Es äh, ist natürlich erschwert, aber ich würde dir auch eine Festungsanlage geben, weil das tatsächlich nur. Ach so, wir haben ja zwei, Punkt, zwei Punkte mehr, insofern. Helfen dich denn. Plus deinen Zuschlag halt abziehen, was du willst. Du findest ähm, in den Wänden äh, fingerdicke Kanäle. Und wenn du mal, ähm, ja, entweder Finger reinschreckst oder auch mit dem Auge durchguckst, kannst du sehen, dass das wohl der Seewind ist, der von außen hineinbläst. Ah, eine interessant gestaltete Orgel, eine, eine Windorgel. Seht am her, der Wind bläst hier durch und erzeugt diese Töne. Hm. Es klingt wunderschön. In der Tat. Es aber ist, es ist äh, nicht die Harfe. Und seht, Rafim kann uns nicht hören, er ist schon vorgegangen. Wir sollten ihn nicht alleine lassen. Oh, aber erinnert ihr euch, dass, dass äh, Mendarion von, von einem Wind gesprochen hatte, der hier singt? Vielleicht ist das damit gemeint. Ja, den Wind singen hören und äh, nun ja, mhm. dass ein Ton fehlt. Ja, die Harfe. Sie sollte eigentlich ihren Klang der Melodie hinzufügen. Äh, kann jemand mal Rafim auf die Schulter stehen bleiben? Ja, äh, Zulamin läuft ihm nach und äh, tippt ihm auf die Schulter. Äh, macht so eine Geste von wegen, ah, die Magier schauen sich wieder Zeuge an. <lacht> Übrigens, wenn du den Gang entlangläufst, der Ton wird hier dann auch wieder entsprechend leiser. Also dieses Phänomen, was ihr jetzt verhindern wolltet, zumindest mit Raphim verhindern wolltet, das wird hier wohl wahrscheinlich auch nur in dieser einen Kammer der Fall sein, dieses Berauschende. Ja, ich würde stehen bleiben, mit den Schultern zucken. Ich würde mal meinen Stab an der Wand stellen und mit zwei Händen über zwei Löcher zudecken, ob sich dadurch im, irgendwas ändert in der Melodie vielleicht. Also selbstverständlich kann der Wind dann dadurch nicht mehr hineinblasen. Die Melodie verändert sich, sie bleibt aber harmonisch. Und es klingt einfach, äh, ja, das, das Rauschen, das Auf- und das Abklingen, äh, vielleicht so ein bisschen wie Wahlgesänge oder wie... Wie ein, wie ein Riff, würdest du vielleicht auch fast meinen. Bedeckt mit zahllosen Muscheln und, und Anemonen. Zahlreiche Fische, die da schwimmen. Du, du kannst diese Bilder fast vor deinem geistigen Auge sehen. Also sie sind nicht da, aber diese, diese Melodie schreibt eine Geschichte. Nun, dies ist wohl ein Rätsel, was wir auf die Schnelle wahrscheinlich nicht lösen können. Vielleicht auf dem Rückweg. Können wir das genau untersuchen? Was ich wir weiß. ja, äh, vielleicht ganz bestimmt. Wisst ihr, was mich wundert? Sagt es mir einfach. Sagte unser elfischer ähm, Reisegefährte nicht, dass die Harfe verschlungen sei? dass er sie nicht mehr hören könnte und das sei sein größtes Problem. Ja, aber das hier ist ja auch eine Orgel und keine Harfe. Hm. Nun, warum ist die Frage, die ich euch stelle? Äh, warum die, meine Auge. Warum meine Ihr versteht, was ich meine. Irgendetwas ist hier im Busch. Nun, wir wissen ja, wer die Harfe verstummert lassen. Nun, und wir vermuten auch den Ursprung dieser Anlage stand von den Hochelfen. Mehr wissen ich nicht. Ich denke, ihr könntet hier erneut eine Analyse durchführen und würdet vermutlich feststellen, dass diese Musik einfach nur schön sein soll, während die Harfe, die zum Verstummen gebracht wurde, eine sehr viel mächtigere Funktion hatte. Wird der Silenzium wieder von Rafim fallen gelassen? Ja, ich würde ihn wieder fallen lassen, sobald er drüben ist. Ja. Vielleicht ist, ist dieser Orgelgesang auch eine Art Wächterschwelle, die von bestimmten Wesenheit nicht übertrieben werden darf, durch ihre Harmonie. Rafim, oh, äh. wenn du ähm, wieder in dem Raum bist, von Zulamin zurückgeführt äh, und auch Boltax dann mit äh, einem Fingerschwenk den Silenzium von dir nimmt, Du kannst deine geistigen Barrieren wieder aufbauen. Dadurch wird es nicht weniger schön, diese, diese Melodie, aber sie ist nicht so berauschend. Du hast aber trotzdem das Gefühl, dass du jetzt tatsächlich Bilder sehen kannst. Und zwar denkst du zurück an Chalvin. Damals, als du von Visionen heimgesucht worden bist. Du hast auch den anderen zugehört, wie du ähm, ja wie die anderen Visionen aus der Vergangenheit hatten. Oder wie Yalan tatsächlich von der Zukunft berichtete. Ähm, Du jedoch hast mit den Elfen gesprochen und du kannst sie fast vor dir sehen. Nö, ja, also ich will nichts behaupten, aber das hier haben doch Elfen gebaut. Also ich sehe die Elfen praktisch vor meinem Geif, vor meinem Auge. Und ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist wirklich eine sehr plastische Melodie, da hast du schon recht. Aber nein, das ist ein Stalaktit, vor dem du stehst. Das ist kein Elf. Nö, vielleicht wollen wir jetzt weitergehen oder wollt ihr euch weiter die Melodie anhören? Ich finde die ja eigentlich ganz schön. Bö, ja, sie ist schon sehr schön, aber ich glaube, wir müssen weiter. Ja, ich ja leider. Ich vermute auch, wir, wir können dieses Rätsel auf die Schnelle nicht lösen, höchstens vielleicht mit dem Mendarion, aber der liefert wir so kryptische Antworten. Naja, dann soll ich wieder vor. Ich gehe mal wieder vor. Ich bin ja schon fast bis zum anderen Raum gelaufen, aber ich bleib ja mal ständig stehen hier. Ja, man muss die Wunder schon auf sich wirken lassen. Ja, ja, ja. Zu beiden Seiten hocken auf einem steinernen Thron jeweils drei Marmorne Statuen, also links drei, rechts drei. Hochelfische Krieger oder Zauberfürsten sollen sie wohl darstellen, ihre Rüstung und auch ihre konischen Helme sind mit aufwändigen Wellen oder Wogenverzierungen dargestellt, die sich dann auch auf dem Thron fortsetzen, so als würde eine Welle nach unten fließen. Ihr könnt weitere Astaria-Glyphen erkennen, die man wohl bei oberflächlicher Betrachtung leicht übersetzen kann und dann doch wieder nicht. Sie zerfließen einfach vor euren Augen. Obwohl sie sich gar nicht zu bewegen scheinen. Ja, aber sind die Statuen komplett aus Metall, aus Stein? Woraus sind die gemacht? Die Statuen sind aus Stein gemacht. Du kannst erkennen, dass wohl auf der linken Seite... Der sitzt wohl und sein Blick ist wach. Ein großes Schwert, was in seinen Händen liegt. Der hält wohl ein Modell von... Eine Insel, von einer Stadt, eine, eine eine Stadt, eine große Stadt, die in, in einer Insel gebaut worden ist, hält er in der anderen Hand. Der andere ist wohl kaum gerüstet. In seinem Haar kannst du einige Muscheln erkennen, und in seinem Schoß sieht er ja, ein, ein, ein großer Korallenstock, auch aus Stein gefertigt. Die anderen sieht fast aus, als würde er von seinem Thron herabspringen, so wie das er wohl Zerzahl getan hat. Zumindest Zulamin sagte, dass dieser, dieser schwarze Stein Zerzahl hieß. Und äh, fiebriger Wahn, der wohl über seinen Zügen liegt, obwohl er versteinert ist. Und auf der anderen Seite eine. eine ja, das, das ist eine. Eine Elfin, die in der Hand eine Harfe trägt. Und sie scheint damit wohl ein bisschen zu spielen, auch wenn hier keine Melodie davon kommt. Und ja, ja ich würde sofort auf die Harfe zeigen. Voltax, ich hab's gefunden. Äh, das ist eine Statue. Aber. Ja, aber das ist die Harfe. Ist das eine steinerne Harfe oder ist es tatsächlich eine ähm, Harfe, die aus anderem Material gearbeitet ist und die nur diese Statue in der Hand hält? Nee, genau, es ist eine Steinhafe. Also auch hm. die Seiten sind auch Stein. Ja, ich möchte mal auf die Statue zugehen und die Harfe anfassen liegt äh, im Stein, also es ist es reingewachsen. Wie gesagt, nicht, nicht geformt, wie die Zwerge das machen würden, sondern aus dem Stein herausgeformt. geformt. Mhm. du mhm. jetzt wirklich mit Gewalt rausbrechen? Das sieht sehr stabil aus, Boltax. Ich glaube nicht, dass ich die da so rauskriege. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Harfe ist. Ich würde derweil mal zu der äh, Statue mit dem Modell einer Stadt gehen und mir das Modell mal genauer angucken. Ist das wirklich fein aussizeliert, dass man irgendwie Gebäude einzeln erkennen kann oder ist das irgendwie so ein grobes Modell? Äh, nee, nee, das ist super fein. Du kannst einzelne Türen erkennen, du könntest Fenster sehen und wenn du genau hinguckst, kannst du tatsächlich durch die Fenster hindurchblicken. Da würde ich mal ganz genau rangehen an, die, an dieses Modell und dann mal alles genau untersuchen, ob ich da vielleicht irgendwelche Zeichen finde oder äh, in den Häusern vielleicht also kleine, kleine Mini-Elfen finde. Das nicht, nein. Nur eine Stadt, Person oder Elfen siehst du darin nicht. Aber äh, ja, tatsächlich, wenn du vor dem Altar, vor dem Sockel oder dem Thron stehst, das sind wie gesagt diese astaria und die kann man übersetzen. Sieht fast so aus wie, wie Namen. Was meint ihr, Abel mir? Die großen Herrscher der Vergangenheit? Möglicherweise die Herrscher der Seeelfen, Miaselfen. Ja. Auf jeden Fall, Diese Steine scheint sehr alt zu sein. Was mhm. genau es wohl Statuen. für eine Stadt ist? Vielleicht nee. ist die Person ihr Gründer. Möglicherweise. Ich habe so eine Stadt noch nie gesehen. Und der Kontrast. Vielleicht liegt sie nicht mehr auf, auf, auf dem Land, sondern jetzt im Meer. Oder schaut doch einmal, ähm, könnte irgendetwas davon diese kleine Festung sein, in deren Keller wir sind? Vielleicht mit einem anderen Teil im Meer versunken? guck mich mal um, ob ich da irgendeine Art Festung entdecke. Eine vogue oder ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein der Grundkern einer Feste, wie nennt sich das Wort noch mal Also ein es, sieht, es sieht zumindest nicht aus wie äh, das, wo ihr jetzt gerade drin steht. Äh, klar, die Menschen nennen es Südwall, die Elfen haben es wohl Sassandra genannt. Aber nein, es, so sieht es nicht aus, nein. Nun, das scheint nicht Südwall zu sein. Er scheint irgendwo anders zu sein. Mhm. Gibt es sonst irgendwelche Hinweise? Ähm, andere Tempel vielleicht? Andere Götter? Oder irgendein markantes Gebäude, das man wiederkennen könnte? Äh, ja, hm. es gibt es gibt markante Gebäude, die kannst du aber so nicht zuordnen, einfach weil du keiner Staria sprichst. Achso, ich weiß auch nur der Name von der Statue ist auf Staria, sonst sind keine Zeichen auf Sache, oder? Ja, genau, also du, die, die fehlen einfach, die, fehlen einfach die, die Wissensfragmente von dieser Stadt. Hat die Stadt etwas, das wie ein Hafen aussieht, also mit Anlegestellen und ja, sowas? Ja. Abel mir, sie muss auf jeden Fall am Meer gelegen haben. Aber das ist wohl zu erwarten. Ja, vermutlich. Hm. Ich fürchte, wenn wir die Namen dieser Statue lesen können, sagt uns das auch wahrscheinlich nicht besonders viel, ich. Oh, vielleicht ist es ein Wort. Ein Überlegt einmal, vielleicht sind diese Elfen einfach nur versteinert und ähm, warten, bis jemand das Wort, was unten auf dem Sockel steht, ausspricht. Damit sie wieder einsteinert werden und uns unsere Fragen beantworten. Gibt es so ein zulamitisches äh, Märchen? In dem Diese passiert Schrift. so etwas. Diese Schrift ist wirklich wunderschön. Ja, wenn ich wollt, kann ich erstmal untersuchen. Äh, ich würde ein Xenografis wirken und um mir Zeit lassen. Ich glaube, die mir äh, ist dauert 10 Kampfrunden. Für also, den 5 plus 1 äh, ASP. Ah, endlich werden mal die Zauber rausgehauen, wenn man. Wenn man sie dann hat. Wieso? Wir hauen die ganze Zeit Zauber raus. <lacht> ja, aber keine nützlichen. Was? Der Silenzium war voll nützlich. Ich konnte den ganzen Doof in Tote wirken. Muss ich einfach mal anklicken, oder? Ah, so war's. Gut, aber 22 Sternchen, beziehungsweise was ist das? 18? Ich habe einen Wert von 10. Also ja, alles klar. Gut. Du identifizierst und kannst dann auch vorlesen Intarkano Herbstlaubträumer, der im Süden wacht. Das ist derjenige mit dem Schwert und auf der anderen Seite das Modell von Chaval. Das muss wohl eine Stadt sein, die vor Jahrtausenden erbaut worden ist. Auf der anderen Seite Nayarcanion Wogenhüter, der mit Moun träumte. Isirion Krötenfeind, der die Marmorblaue und das Nachtblaue erblickte. Herr Heruvalian Libellenschwinge, der das Lied der Reinheit träumte. Das ist derjenige mit der Harfe in der Hand. Dann die beiden anderen, die ihr euch bisher noch nicht weiter angesehen habt. Madalwen Dunkelwasser, der in die Tiefe stieg. Du betrachtest sein Antlitz und siehst wohl, dass er ziemlich kriegerisch aussieht. Alles andere ist ansonsten hinter einem Visier verborgen. Also er trägt einen, einen Hell, nur diese Augen und auch die, die Augenbrauen, die dahinter hervorstehen, wirken, wirken so, als würden sie dich gerne erwürgen wollen. Und die sechste Statue, Felerian am Horizont, der in die Ferne zog, der sieht relativ verträumt aus, vielleicht so ein bisschen wie Mendari und er blickt einfach ein bisschen abgerückt in Richtung Norden. Ja, ich würde meinen Gefährten diese Namen mitteilen und hoffe, dass sie sich merken können. Und... Hm, nun hat uns das was gebracht. Ihr könnt sie gerne ansprechen, diese Namen aussprechen einmal, wenn ihr wollt, Voltags. Äh. Nun dieser scheint jedenfalls gegen die Sultaner der Seeschlangen gefochten zu haben. Und dieser Name, Morun, klingelt da bei mir etwas irgendwie, keine Ahnung. Äh, naja, Karnion, Wogenhüter, der mit Morun träumte. Die Mähen und Morun sind wohl Giganten der Tiefe. Du weißt nicht genau, ob die gut oder böse sind, aber die sollen wohl immer noch dort unten hausen. Ähm, und ja, Kreaturen, große Kreaturen gebären. Teilweise sollen sie wohl auch Stürmer erzeugen. Also das ist das, das, äh, der Aberglaube von, von ganz profanen Seesöldnern oder Seemännern und Frauen. Äh, also die können ja alle was über Mähn und Nun erzählen. Hat mir nicht auch bei Shaiwins Thron äh, drei Meeresgötter gefunden. Eine war zerstört davon, glaube ich, eine Statue. Mhm. Eine die war ja Effert die andere Charybdoroth. Ich, will den, ich spreche den Namen nicht, okay. Ja. Auch du überlegst die, einfach. Hm. Die dritte war, war, glaube ich, nicht der Name war nicht zu lesen, sondern die Statue war, glaube ich, zerstört worden. Numibal oder so. Wir haben einen Namen erfunden, aber es war nicht direkt Numinoru. Numinibal. Numinibal, okay. Alles klar. Wie gesagt, der andere, ähm, der mit, der auch ähnlich wie, wie Zerzahl gerne von seinem Thron herunterspringen würde, hat einen fiebrigen Wahn in seinen Zügen. Äh, stiert euch fast mit seinen Augen an, wenn ihr da vor ihm steht, Isirion Krötenfeind, der die Marmorblaue und das Nachtblaue blickte. Nur die Nachtblaue ist ja relativ eindeutig, denke ich mal. Die Marmorblaue habe ich noch so nie von gehört. Naja, wenn er ein Krötenfeind ist, ist er ein Feind der Echsen. Das äh, finde ich schon mal sehr sympathisch. Nun, eine Kröte ist nicht unbedingt eine Echse, wie ihr wisst. Ja. Erinnert ihr euch an die Leviathanen? Ja, das waren Echsen. Aber es gibt auch Kröten, die keine keine Echsen sind, sondern aus einem anderen Zeitalter stammen. Ich ja. denke, hier ist die Kröte gemeint, die wir in dem kleinen Dorf, deren Statue wir in dem kleinen Dorf zerstört haben. Ja, ich fürchte, wir kommen hier auch nicht weiter mit Rätseln. Nein, nein, Es ist sehr beeindruckend, aber... Nein, weiterbringen wird es uns wohl nicht. Es sei denn, ihr wollt euch den mit der Harfe noch einmal näher anschauen. Denn ich denke, es wird wohl der Schöpfer der Harfe sein, die wir suchen. Meinst du den Libellenflügel? Äh, wie war doch gleich sein Name, Abelmir? Ja, ich wurde wiederholen, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, tut mir leid. Herovalian Libellenschwinge, der das Lied der Reinheit träumte. Naja, das ist aber ein langer Name. Also das kann ich doch keine so merken. Aber wollen wir jetzt weitergehen oder willst du erst noch ein Bild malen? Ich denke nicht, nein. Dieses Lied der Reinheit, denke ich, ist das, was wir suchen. Naja, dieser Elfen singen ziemlich viel, aber klingt erstmal ganz schlüssig. Es klingt schlüssig, weil sie singen. Guter Witz. Ein Zwergen ist, vermute ich. Ja. Wenn nun gut, lass uns weitergehen. Vielleicht finden wir diese auf ja am Ende dieses, dieses Ganges. Naja, das können wir nur hoffen. Ich würde mal weiterschreiten. An den Wänden und auf dem Boden und in den natürlichen Simsen ruhen 100 hochelfische Instrumente. 100. Die wehmütig Klänge von sich geben, traurig. Ebenso fast wie, wie Wahlgesang und wenn ihr dann den Raum betretet, könnt ihr tatsächlich auch sehen, wie unter einem Kunstbogen, ziemlich kunstvoll gefertigt, ein, ein Torbogen, ähm, zwei aufsteigende Wasserfontänen, das sieht fast so aus, als, als äh, würde die da, ja, rechts und links nach oben brechen, sich in der Mitte treffen. Ihr könntet da hindurchgehen in einen weiteren größeren Raum, wenn ihr die ganzen Seeleninstrumente der Elfen ignoriert. Für Mendarion wäre das sicherlich sehr wegweisend. Würde jetzt sicherlich tagelang stehen und äh Sie betrachten ich würde mal einen Instrument betrachten, vielleicht eine Flöte oder vermute so. ich mal gucken, ob die ob der Name drauf steht oder äh, ja, Schriftzeichen aufmerkt sind. Ähm, also, sie ist nicht beschriftet, aber es, du siehst Ornamentiken. Kann man so also also wieder hoch, Wellen, hoch, Wellen hochheben Wellen oder ist sie irgendwie in der Wand oder auf der nee, Wand? Nee, nee, sie also, sind Simse, die in der Wand sind, du kannst sie herausnehmen ähm, mit einem leichten Klacken, kannst du sie rausnehmen und das ist wohl mittlerweile durch die, durch die Jahres, durch die Jahre versteinert fast. Musst du also aufpassen, dass du sie nicht zerbrichst. Aber vielleicht könnte man da sogar noch spielen. Sieht so knochenartig aus. Ich bin kein großer Musikkenner, aber ich würde trotzdem einmal reinpusten. Einmal hoffen wir, in die Richtung Ende, hoffentlich. Also, Gibt es auch schon Löcher? Du kannst da rein, reinpusten und ähm, du spürst, wie. Ähm, also, es ist, es ist so ein leichtes Gefühl. Das, was, das, was hinten rauskommt, sind, sind ja, Missklänge, möchtest du nicht sagen. Wirklich gut, kannst, wirklich gut spielen kannst du nicht. Ähm, aber du spürst, wie durch deinem Atem so ein bisschen du Kraft verlierst. Fühlt sich, fühlt sich natürlich an. Also du verlierst, verlierst Kraft. Aber es tut jetzt nicht weh oder sowas.